Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy, ja beim letzten Mal haben wir uns hier im Loft mal umgeschaut und haben uns hier in der Höhlenverlies-Galaxie die ersten zwei kleinen Sternchen geholt, nachdem wir hier uns um ganz viele Carmack schon mal gekümmert haben. Ah und Stern Nummer 3 erwartet uns natürlich direkt und zwar Shachi und der unterirdische See. Ich glaube mit Shachi ist der A ist irgendein A gemeint. nee, nee das ist das ist der Hai. Der Hai heißt Shatschi. Okay. Ja und die Story mit dem Tod geht weiter. Beim ersten Mal sind sie hier gelandet und haben erkundet. Dann wurden sie angegriffen und jetzt haben, haben wir äh, haben sie ein Lagerfeuer aufgestellt, nachdem wir sie befreit hatten im, in der zweiten Mission. Der Meeresgnobe ist wieder aufgetaucht. Ich das Captain, werde ihm ordentlich den Marsch blasen. Ja, ja, klar. Komm weiter. Der Ganove ist im unterirdischen See aufgetaucht. Ich habe den Braten gerochen. Puh. Ich habe Angst vor dem Ganoven. Ja, du bist jetzt endlich mal wach. D warte, das fällt mir gerade erst auf. Beim ersten Mal steht äh, einfach nur schlafen bei ihm. Also er schläft und schnarcht. Beim zweiten Mal redet er im schlaf von von fleisch und das beim dritten mal hat er hier seinen braten das ist das ist so coole kleine details das, das ist cool Und da auch noch so, so richtig plumpe wortwitze das ist halt auch noch auch noch cool das Haben sie gut gemacht was machst du hier? Nimm diesen Meereskanoven den wind aus den segeln naja wind gibt es ja hier nicht würde ich mal so behaupten Ja, keine Ahnung, irgendwie die Motion Controls, die will nicht so richtig, aber naja, so ist es halt. So. Oh, du schon wieder, wenn du diesen See zurückhaben willst, musst du durch die acht Ringe schwimmen. Wow, ja, das, das, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Ich baute mal, dass das jetzt nicht so die ultraschwere Aufgabe ist. Ähm. Ich habe gerade gesehen, ich habe vergessen, meinen Timer zu starten. Sorry. Keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Ich denke mal, es sind vielleicht zwei, drei Minuten. Also nicht so schlimm. Oh, jetzt haben wir sogar einen Cooper-Panzer, der es deutlich einfacher machen sollte, ihm zu folgen. Duh, duh, duh, duh. Mhm. Ja, wir müssen doch auch beim, weil die gehen auch irgendwann weg, die. Oh shit, nein, nein, nein, nein, nein. Jetzt krieg ich das. Ich hab's gerade. Ich, ich krieg's gerade zum ersten Mal, glaube ich, nicht hin, oder was? Wow, ähm um ich will nichts sagen, aber das ist echt. Ach. Okay. Oh. Hä? Wie... Das stört man direkt, weil Alter. Das, das ist ja Kacke. BTF. Keine Ahnung, was auch gerade mit der Steuerung los ist. Ich weiß nicht wieso. Aber irgendwie... Die Remote spünnt ein bisschen. Ich habe aber auch keine andere, die wirklich besser ist. Das ist eigentlich meine beste Remote, die ich noch habe. Ich habe zwar insgesamt drei Stück, aber... Davon haben nur zwei Motion Plus leider. Weiß jetzt, für das Spiel tatsächlich nicht so wichtig ist, aber. Naja. Ist dann auch nicht so optimal. Na ja, komm. Ist, ich finde es aber auch kacke, dass man hier nicht die Kamera ändern kann. Das ist halt auch so eine Sache, die bei Mario Galaxy echt nicht so geil ist. Dass man. Ich, ich, ich habe ja eigentlich nicht viel zu meckern über das Spiel, aber ich mag es nicht, dass man relativ selten ähm, irgendwie, ja, relativ selten die Kamera nicht so drehen kann, wie man will. Eine der wenigen Sachen, die ich wirklich, wirklich, wirklich verdammt sehr an Mario Odyssey zu schätzen weiß. Oh, und da haben wir den Stern. Kein Problem. Uh, wo ist er denn? Versprochen ist versprochen, nimmt dies hier. Danke, danke. Ja, versprochen ist versprochen. Und er hält sein Versprechen ein. Und das ist auch gut so, Leute. Versprechen müssen mal gehalten werden. So. Schotty und der Unterricht unter 86 Sterne haben wir. Und wir speichern natürlich das Spiel. So, und weiter geht's. Ähm. Uh, wir haben zwar ein Geheimschild, aber jetzt ist ein Risikokomet da. Und das wird der Kampf gegen den Kamek sein, den wir mit dem Risikokometen machen müssen. Das wird interessant werden. Risikokomet, besiege den Zauber. Ja, dann schauen wir mal, wie das läuft. Äh, entweder es läuft richtig schnell oder ich werde echt lang brauchen. Ich bin mal gespannt. Aber der Risikokomet ist nicht auf Zeit, soweit ich weiß. Von daher. Ist das nicht so schlimm? Wobei Zeit, auf Zeit der Kampf wäre, glaube ich, angenehmer als auf... Ähm, als ohne... Äh also auf Zeit wäre der Kampf einfacher als wenn ich jetzt hier mit einem Leben den Boss machen muss. Ist hier vielleicht irgendwo ein, schon ein Panzer drin? Na ja, komm! Was so, war denn das? Ja, die ersten paar Treffer gehen eigentlich von daher. Oh, er ist sogar richtig nett. Gibt mir direkt zweimal Panzer. So, können wir direkt nach oben gehen. Du, du, du, du, du, du, du, du. So, und jetzt wird's schwer, weil jetzt muss man echt auffassen, man darf nichts riskieren gegen die K-Max. Ähm, oh mein Gott, vor allem wegen diesen Feuerbalken, weil die sich, wenn man die gegen die Wand haut, dann splitten die sich auf und der andere Carmex schießt, der groß hat natürlich genau im falschen Moment geschossen. Alter, zweiter Tod schon im Part. Ja, das Spiel wird schwerer. <lacht> Wer hätte es gedacht, aber... Das war eine sehr, sehr dumme Tode. Also, der von Kamek gerade... Naja... Das kann passieren. Aber das mit als nur so das war echt dumm. Ja, keine Ahnung, das war einfach kacke. Vor allem, es macht keinen Sinn, dass man dann direkt Game Over geht. Also, ähm, Game Over geht aber, dass man direkt stirbt, wenn man die Mission verhaut. Was? Okay. Oh, ich dachte schon, der Panzer macht Damage, aber ne, tut er nicht. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass ich darüber springe, weil ihr seht, sobald die Sequenz kommt, kommt auf Marion einen festen Ort zurück teleportiert, was ich auch irgendwie interessant finde. Oh, den Panzer hätte ich gern gehabt. Was? Was war denn das für eine SSM-Headbox? Ey, ihr, ihr wollt mich verarschen, oder? Nintendo, was soll das? Und ich springe mal wieder gegen diesen Kackblock, was soll das? Mann. Ja, selbst wenn hier ein Sechs-Leben-Pilz irgendwo drin wäre, es, es bringt mir ja gar nichts, weil. Naja. Ich habe ja nur ein Leben. Ich kann ja mein Leben nicht auffüllen. Selbst mit einem Sechs-Leben-Pilz könnte ich mein einen Kraftpunkt nicht auffüllen in der Mission. Ich mag die Musik aber Immer gibt so ein ich weiß nicht ich kann das nicht beschreiben aber es ist ein cooles gefühl es ist ein cooles gefühl macht Bock auf den Kampf aber jetzt keinen so epischen äh, Flair und beinahe wäre ich jetzt auch gerade wieder gestorben weil Mario nicht rechtzeitig den Panzer abgeworfen hat, weil ich muss dafür jetzt schütteln. Und irgendwie, das Schütteln funktioniert ja heute. Und auch im letzten Part nicht. Oh mein Gott, da wäre ich beinahe <lacht> ins Feuer geraten. Oh mein Gott, jetzt erstmal ganz, ganz vorsichtig. Ah! Was für eine Scheiße das darf nicht wahr sein ja. mhm, das funktioniert mal in Landschock nicht? was soll das denn? oh Mann, ey das muss man nicht verstehen vor allem dann kommt dieser kack ah, dieses kackfeuer was war das von ein seltsamer sprung von mario btf Okay, versuch nummer 3 ist es komm, mach bitte schnell ja, der Teil des Kampfes ist ja nicht schwer. Mario rennt von allein. Das Hallo? Ah, warte, dann muss ich noch mal eine Runde abwarten. Keine Ahnung, was der Nunchuck macht. Ihr, ke ihr kennt ja meinen wunderbaren Nunchuck. <lacht> uh. Er ist halt echt nicht so, wie er soll. Aber, okay. Die Sache ist halt auch, will man überhaupt noch mal 20 oder 30 Euro für einen neuen Nunchuck ausgeben? Für die wie? Jetzt noch? Im Jahr 2019? Ne, ne, ne, nee, das lassen wir lieber. Von daher werde ich damit wohl für ewig weiter äh, ausharren müssen. Boah, ich warte einfach so lange es geht. Komm, nimm das... Der wird jetzt eh nochmal neue Comics zaubern. Oh, schade, das war knapp. Was? Was hat... Was hat mich jetzt gekillt? WTF? Was hat mich denn jetzt bitte gekillt? Das soll mir mal jemand erklären? Okay. <lacht> Versuch Nummer 4. Ich glaube, ich werde nicht wieder betrunken. Ich, ich hasse den Boss. Im Risikokometen. ist echt kacke. Man hat so wenig Platz und manchmal, keine Ahnung, man, man sieht die Dinge einfach nicht. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich glaube, beim Risikokometen teilen sich die Feuerzauber öfters auf oder so. Wahrscheinlich denke ich mir das nur so. Bilde mir das nur ein, aber. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie muss es doch zu so erklären sein, dass ich so oft sterbe. Schon wieder nicht den Panzer. Warum hm. jetzt gib her? So, nimm das. So, deine Sternteile nehme ich gerne. So, kein Bock, ewig zu warten. Okay. Das vierte Mal versuchen wir es jetzt. Jetzt muss es mal klappen. Bitte trifft mich nicht, während ich das Ding hochklettere. Das kann auch passieren, dass er einen währenddessen killt. Das ist, das ist schon passiert. Ach du Scheiße, ey. Oh mein Gott, Hilfe. Ja, manchmal klappt. Oh mein Gott, Hilfe, das hätte mich beinahe getroffen. Wollt ihr mich verarschen? Was, was, was ist das? Kann es sein, dass von dem großen Kamek die Feuerbälle anders sich verhalten als von kleinen? Habe ich so das Gefühl und auch. Boah, da wäre ich das beinahe auch gerade dran gestorben. Ihr wollt mich verarschen. Sehe ich das richtig, dass beim großen Kamek einfach mal schon das feuer aufhält, bevor es eine wand wird oder was weil das ist assi wir damit nicht rechnen weil ich kann mich auch nicht erinnern dass er das im letzten part gemacht hat als ich gegen ihn gekämpft habe das erste mal Oder da werde ich definitiv noch mal reinschauen wenn ich das video schneide Oh Man Ich bin glaube ich jetzt mehr gestorben als im gesamten in diesem Part öfters schon mal im gesamten projekt zusammen ja not bad aber der stern ist auch kacke da muss man ehrlich sein der stern ist auch kacke genauso wie dieser ähm felsboss dämon äh, bei mit dem Risiko kometen in dieser geisterwelt ist auch nicht so einfach ja und, wie funktioniert das nicht so gut mit dem mit der Mold, mit, mit der Bewegungssteuerung gerade? Das Problem ist, wenn man in dem Moment äh, schüttelt, wo man eigentlich den Panzer bekommen würde, dann ist man kurz, kurz so eine Art Moment ähm, in der Schockstarre und kann nicht so sich bewegen und in der Zeit ist halt schon der Feuerzauber da und killt einen und kann man halt auch nicht viel machen so wo bist du Okay, nochmal ein Versuch. Ich hatte eigentlich die Idee, dass ich äh, vielleicht drei Sterne heute mal machen kann. Nicht so wie letztes Mal. Mit nur zwei. Aber wenn das so lange dauert... Uff. Ich hätte so gern den Panzer gehabt. Aber ah, jetzt habe ich ihn doch noch bekommen. Ja, ich musste gerade schütteln, weil sonst hätte er mich vielleicht gekriegt. Okay. Ich warte jetzt nochmal ab. Das Problem ist, er ist jetzt auch mitten im Feld, kann er teilweise erscheinen. Und da ist er schon wieder mitten. Da ist er schon wieder mittendrin. Ist ein Feuerball aufgesplittet worden. Boah, Warum? Warum macht er macht das nur beim allerletzten Treffen, oder was? Ich sage es, man kann auch nicht auf dem Geländer stehen, weil, äh, ja, die Kameks treffen einem da trotzdem. Man kann nur den Feuerbolzen aus dem Weg gehen. Man kann leider sehr, sehr leicht runterfallen. Und, ja, die schießen ja auch ähm, Zauber so, dass die einen treffen können, während man ähm, die Stange hochklettert. Gott ich, ich, muss ruhig bleiben. Ich will mich nicht wegen sowas drüber aufregen, aber es ist nervt. Auch so, dass ich immer hier beim Weitsprung gegen dieses scheiß Ding knalle. Es ist einfach normal, dass ich einen Weitsprung verwenden will. Okay, werde ich das schaffen. Ich habe echt für glaube ich keine Stellen jemals so lange gebraucht. Im Projekt. So nimm das. ich nehme ich gerne die Sternteile. Als habe ich jetzt auch noch Feuer wirft, ey. Was hat mich denn da jetzt? What the fuck. Das muss man nicht verstehen, diese komischen Barrieren. Okay, nochmal abhauen. Vor allem, die werden auch immer langsamer und die haben so einen unberechenbaren... Ich... Ich habe geschüttelt. Ich werde definitiv nach dem Part mal die V-Mode austauschen. werde ich definitiv meine andere Remote mode nehmen. Die scheint irgendwie... Irgendwas ist mit dem Bewegungs... so kaputt, habe ich das Gefühl. Der passiert schon bei 20 Minuten und ich habe einen Stern geholt, ey. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt nimmt das. So, Sternteile nehme ich gerne, gerne an. So, diesmal. Jetzt ja, funktioniert nicht. Ich muss echt zwei, dreimal schütteln, bis der wirklich wirft. Es ist, ist echt hinderlich. Vor allem, wenn man so schnell auf etwas reagieren muss wie hier in dem Kampf oh Mann. aber ich will jetzt nicht im Part wechseln weil da wäre eigentlich kein Problem ich muss halt nur jetzt kurz länger suchen ja oh jetzt bin ich noch runtergefallen so wir gehen hier außen hoch weil sonst kann er einen treffen mit seinem Zauber wir wollen nicht hier reinkommen und sterben So, wir haben beide besiegt, das ist, das ist ein Traum. So. Und das? Der ist aber jetzt glaube ich wieder neue Kamex dazu, oder? Nee, bisher nicht. Jetzt aber. So, jetzt ist lustig, dass wir die schnell loswerden, weil die sind halt am schwersten. Oh ja, jetzt haben, jetzt haben wir eine gute Chance. So, das war's. Oh mein Gott. Wie viele Versuche waren das jetzt? Acht oder so? Alter, das war eine schwere Geburt. Geburt, ja. Schwere Geburt. Oh man, reden kann ich auch schon nicht mehr. Aber wir haben es geschafft. Ja, ähm. Dann ist wohl doch keine Zeit mehr für einen dritten Stern. Das tut mir leid, aber es wird auf jeden Fall wieder zukommen. kommen ja, und wir haben wieder einige Sternteile durchgesammelt. Und ja, ich danke auf jeden Fall allen, die hier dabei gewesen sind bei Super Galaxy heute. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Und ja, bis dann und schau, euer Rocky.